Torhüter, Kurz Dona Donaruma Irason, Menor, Martinez, Mondi, Oblak. Manuel Neuer wurde abgestoßen. Was soll die Scheiße? Also, bei mir gibt es eigentlich nicht viele Kandidaten. Also, meine Freunde, ich würde als erstes Oblak und Martinez ausschließen. Also, Freunde, und Martinez, weil? Mit folgender Begründung. Der ist nicht so crazy irgendwie. Und Martinez spielt halt bei Aston Villa. Als nächste Person ja. würde ich Donnarumma ausschließen. Und dann, Courtois ist halt krass. Mignon spielt eine verdammt geile Saison. Sie waren bei Courtois, Mignon und Mondi. Erklärung? Ja, und ab dort wird es schwierig. Schwierig wird dann. Ich finde nicht Courtois. Finde ich auch. Kurz war ist halt krass. <lacht> das ist ja gut. Und weißt genau du... Ja, ja. Ja, ja. Was? du, warum ich nicht Mignon <lacht> nehme? <Nein. lacht> Weil... Er so beschissen be gespielt hat bei mir. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Also Mignon spielt in echt ein oder... Ja, Person ja, eben, genau. In, in echt, echt ist halt, ist halt und echt Und gut. ist halt ein cooler Faker. Ja Mondi, also ich würde es ihm schon mega gönnen. Mondi wäre schon cool. Das ist. Das also ja, wäre cool, aber oh. trotzdem würde ich mit Mignon gehen. Oder machen wir es so, du machst einmal mit Mignon und ich einmal mit Mondi. Was? Deal. Gut. Mondi ist also drin. Da gibt's viele. Da ist eine große, breite Auswahl. Und nicht Günther. ich werde rein aus guten und coolen Gründen gleich den allerersten da reinstellen. Weil mit der Begründung, er spielt bei Real die beste Rolle seines Lebens und spielt fast so gut wie in der Prime bei Bayern. Also Alaba ist einer der besten Innenverteidiger zurzeit auf der Welt, meiner Meinung nach. Okay. Ja, ja. ja. Ich bin mir bei zwei, drei Leuten schon fast sicher, dass ich sie reinmachen werde. Das ist einmal Marquinhos. Genau. Marquinhos muss da rein. Also, ja. Da führt kein Marquinhos vorbei. Ja, true. Der muss da einfach rein. Das zweite elementare Stück dieses Team of the Years muss auch Cancelo sein. Okay, ja. Weil, gut. also, so einen guten Außenverteidiger hat man lange in der Geschichte nicht mehr gesehen. Gut, das ist deine Meinung. <lacht> okay, okay, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Und, ähm, ich find's zwar ein bisschen dumm, aber ich äh, ja. werde mich wahrscheinlich für die linke Position für Hernandez entscheiden. Wollte ich auch, wollte ich auch. Weil das ist einfach ein cooler Typ. Also der ist äh, auch sehr stark. Und ich glaube, bei der Rechtsverteidigerposition wird es ein knappes Rennen. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Ganz genau. Hakimi oder Trent. Ganz genau. Und ich gehe mit Trent. Und ich werde mich im Endeffekt für den Perfect Link entscheiden. <lacht> ich gehe mit Hakimi. Okay. Ich habe hier noch eine Innenverteidigerposition offen. Mhm. Da muss ich sagen: Hummels raus. <lacht> <Gut>. <lacht> ja, nee. Kunde? Was? Nein. Simon Kier aus Dänemark ist zwar ein sehr, sehr sympathischer Typ, jedoch nein, genauso wie Romero oder Skriniar. Ich finde. Ruben Diaz wird fast zu overhyped. Ich wusste, dass das kommt. Weil Und Ruben genau Diaz. Den will doch einfach jeder nehmen. Und das fuckt mich einfach ab. Und deswegen wirst du mit Killini gehen. Deswegen habe ich die Auswahl zwischen Killini, Rüdiger. Und ja. eigentlich trotzdem immer noch Ruben Diaz. Aber ich will Ruben Diaz nicht nehmen. Genau deswegen nimmst du. Und ich nehme Rüdiger, weil. Ja. Ja, Und jetzt kommt, Jetzt kommt, <lacht> Weil er einen Tweet geschrieben hat. Äh, da, wo er EA markiert hat mit: Was für nur 75 okay. Tempo! Ja. Wie fast muss ich denn rennen? Deswegen musste ja, er rein. Aber er spielt auch, das muss man sagen, eine geile Saison. Ja, das, das ist rauslassen. komplett so. Das ist komplett so. Wenn ich sogar die beste jemals er gespielt hat. Scheiße, hier sind ganz viele Menschen. Ja, und ganz viele, die es nicht verdient haben. Können wir kurz aussortieren? Fangen wir von vorne an. Aussortieren werde ich, wenn in den ersten fünf Leuten, Jude Bellingham, Okay. Ja. Bruno Fernandes. Ja, der. ja, ja, so. Casemiro. Ja, verstehe ich auch Dani komplett. Olmo. Ja, dann ja, also sorry, aber nee. Bei den nächsten fünf Leuten. Okay, ja, ja, ja. Sag weiter. erstaunlicherweise, aber doch irgendwie komisch die Bräune aussortiert. Finde ich gut. Weil der hat nicht so gut gespielt, dass es da rein verdient hat. Der Mister, komische Typ von Porto. Ja. Ich weiß seinen Vornamen nicht. Weiß nicht, ob er überhaupt einen hat. Also in genau. FIFA jetzt manch. Dann den overratedsten Player in FIFA gefühlt, <lacht> Fabinho. Ja, ja sympathisch, aber mehr auch nicht. Und Fekir und Foden würde ich noch eine Chance lassen. Ja, ich würde, also Fekir würde ich natürlich übelst feiern, aber. Ich weiß. Und, und Fouten, finde ich, da ist er noch zu... Also er spielt zwar gut, aber er spielt noch nicht so, dass er... Also kommt er wirklich in, in die drei besten Mittelfeldspieler? Da... Ja. Schwierig. Schwierig. Ja. Die nächsten fünf sind halt krass. Mhm. Muss man so sagen. Trotzdem würde ich Goretzka rausnehmen, weil der diese dieses Jahr nicht so überperformt. Also... Ich muss mit N'Golo Kante gehen. Der bekommt einen Fixplatz bei mir. Wer nicht. Also Kante muss einfach auch einfach für FIFA drin sein. Der muss einfach rein. Mhm. Also Kante ist die lebende Legende. Was sagst du zu Jorginho? Der ist ja sehr umstritten. Der ist cool, aber gleiches Problem wie bei äh, Donnarumma. EM fantastisch gespielt, auch bei Chelsea ganz okay, aber ich würde trotzdem auf seiner Position einen jüngeren oder Kovacic spielen lassen. Ja, was ich dazu noch sagen kann, ich habe ein Video gesehen, wie Schauschillio gespielt hat bei Chelsea und da muss ich echt sagen, also seine Reaktionsgeschwindigkeit gleicht einer gelähmten Eine Schnecke. Oh. Und zweitens, er ist zwar Dritter bei der Ballon d'Or-Auswertung, darf man nicht vergessen, Ballon d'Or ist immer wichtig, aber so, also außer die zwei Mega-Titel hat er halt nicht wirklich... Also der hat sogar einen Elfmeter noch verschossen in der EM. Ja. Und ja, nicht so übertrieben. Weiter geht's. Als Nächstes hätten wir ja natürlich Joshua Kimmich, <lacht> der umstrittenste <lacht> Mittelfeldspieler, der ganzen Impfsaison. <lacht> ja, genau. Können wir den als Rechtsverteidiger spielen? Back to the roots. <lacht> ah, Jo. Nee. Schade. Okay. Aber Kimmich ist cool. Also, der kriegt noch eine Chance bei mir. Bei mir ist er auch noch drin. Bei mir ist er noch drin. Aber noch nicht im Team drin. Ja. Hostage, meiner Meinung nach, passt nicht ins Mittelfeld. Ja, ist Kimmich aber. Ist ein klassischer Linker zweitmeist warte nein ich muss den satz anders formulieren der spieler der am zweitmeisten vorlagen in ganz Europa gespielt hat also das das, das ist Strong. ein unglaublicher wert aber, aber für das team of the year für Frankfurt ja ist schwierig Serbien Frankfurt der wird wahrscheinlich nicht um, next five. EM Klasse juve okay ist noch nicht all so gut. Ist noch nicht. Genau, genau. Ja. Lukas Parqueta, den Spieler, den ich am meisten in FIFA bis jetzt gezogen habe. <lacht> und deswegen ist er raus. <lacht> ja, aber spielt nicht schlecht. Ist echt ein guter Spiel. Markus Jorente hat eine fantastische Saison hier bei Atletico. <lacht> ja. Ähm, seine FIFA-Karte ist auch sehr strong. Ja. <lacht> ich will, wenn der ins Team auf die hier kommt. Aber ich werde ihn nicht nehmen. Nein, ich auch nicht. Vor allem ist er mir irgendwie unsympathisch. <lacht> aber ja, ist ist, ist ist verständlich. Also Luka Modric ist eine Klasse für sich im Mittelfeld. Und deswegen ist er noch nicht raus. Okay. Ja, ich muss sagen, also... Ob es wirklich für die drei Besten reicht. Also zehn Besten, ja, ja, sicher. Aber, aber drei Besten, ja, ist schwierig. Mason Mount. Rechter Stürmer, meiner Meinung ja. Aber kann man auslegen wie man will, aber ja. passt nicht ins Mittelfeld und er ist halt noch ein bisschen Nein. zu schwach. Ja, ja, ja. Kann ich kann ich appreciate. Ähm, ja, wer ist das nächstes? Genau, Müller. Petri. <lacht> <lacht> nee, Petri ist das <lacht> Okay, okay. Ich weiß worauf das hinausläuft, aber weiß, Gott, ist Gott. Petri, ja, ist gut, ist gut. Petri würde das... ich es übelst gönnen. Also Petri würde ich es auch gönnen, aber äh.. Ich, wenn die da... Ja, gut. EM geil gespielt, aber bei Barca spielt er irgendwie nicht so regelmäßig, habe ich das Gefühl. Der wird sicher mega gut werden in den nächsten Jahren, aber ob es jetzt schon sein muss, ja. mh, bin ich mir nicht sicher. Ja, Declan Rice... Ja. Kann man nehmen, ich werde nicht. Deacon. Ja, und West Ham... Ja gut, West Ham hat zwar eine gute Saison, aber Team of the Year reicht es einfach nicht. Heungmings Tja. Muss von mir aus gesehen rein. Er passt zwar nicht auf diese Position. Ja, ja genau. Aber stell dir vor, du kannst Heungmings Song ZDM, ZA. ZM, ZOM oder Stürmer spielen. Ja, wäre schon strong. Er hat, er hat also wirklich eine mega Saison, ein mega Jahr hinter sich. Er wurde zwar... Also irgendwie, keine Ahnung, für für Korea ist halt, ja, da, da kannst du nicht viel reißen. Aber er spielt mega gut. Ja. Deswegen ist für mich die Entscheidung gefallen, er kommt bei mir ins linke ZM. Cool. Nächste Person hätten wir hier den allzeit verdächtigen und immer wieder schlecht FIFA Karten unten Marco Verratti. Ja. Äh, Reicht nicht. Hat schlechter als Locatelli und Barella gespielt bei der EM. Ganz genau. Florian. Florian! Ein genialer Typ. Sehr jung, talentiert, aber er reicht noch nichts. nächstes Jahr, wenn er so weitermacht. Von mir aus gerne. ist für mich auch so ein zweiter Haberts. Genau. So ein ja, bisschen, genau. ja. Der fehlt übrigens bei der, Das habe ich genau in diesem Moment auch gedacht. Gut, wen ja. haben wir denn noch nicht ausgeschlossen? Du hast am Anfang ich gesagt... Ich mich ja ja ja und zweitens M für einen Italiener entscheiden und zwar Nicolo Barella gute Entscheidung also ein genialer typ. also muss ich schon sagen und ich sehe es bei dir irgendwie kommen dass da der Thomas noch kommt <lacht> <lacht> also ich will es jetzt nicht verschreien, aber irgendwie und ich muss sagen ich bin ja nicht riesen Thomas Miller Fan oder so aber ich finde auch, Sympathisch spielt eigentlich immer gut. Steht immer am richtigen Ort. Und ich struggle gerade noch zwischen Müller oder einfach aus Eigeninteresse Interesse Fekir. Aber eigentlich muss ich, weil Fekir Real Betis ist, ich muss Thomas Müller auch vor Kimmich, weil Kimmich, ja, der ist halt auch da. Aber, aber, aber der hat jetzt nicht so gut gespielt. Muss ich einfach sagen. Deswegen, Thomas Müller... Kommt, ins Team of the Year! Und zwar werde ich mich im linken ZM für den lieben Südkoreaner Eugen Son entscheiden. Okay. Ja. War das jetzt spontan oder? Ne, war schon geplant. Okay, okay. Jetzt wird's schwierig. Also jetzt wird's wirklich schwierig. Ähm, wieder aussortieren. Diesmal würde ich von hinten anfangen. Flaovic... Noch nicht, noch nicht. Also Florenz hatte letzte Saison mehr mit dem Abstieg zu tun, als... Also Flavic als war zwar die Rettung, aber ja, mehr halt auch nicht. Oh, Tadic regt mich einfach nur noch auf. Also er spielt einfach geil. Er hat die meisten Vorlagen oder in ganz Europa, wenn mich nicht alles trägt. Das könnte gut sein. <lacht> könnte aber auch daran liegen, dass Ajax fast jedes Spiel 5 Flug gewinnt. Und das auch in der Champions League. Ja. Und generell Ajax spielt halt auch eine klasse Saison. Ich will ihn nicht. <lacht> Nein, das kannst du auch nicht tun. Das kannst. Weil da, da wird ich jetzt Sebastian Haller für Bevorzugung. Der fehlt, meiner Meinung meine. nach. Ja. ja. Definitiv. So, Suarez Alt spielt irgendwie auch noch irgendwie in der spanischen Liga, aber so geil hat er. Letzte Saison Welt. war er noch gut, aber diese Saison hartet es ein bisschen. Also, Mohamed Salah, ich sag's gleich, das ist mein erster. Für das Team of the Year im Recht Wing mhm, mhm, mhm. Mhm. bei mir gehört er zu den Favoriten. Ich will dazu noch nichts äußern. Dimitri Payet, ja, keine Ahnung. Zu dem kann ich nicht Olympic sagen. Marseille. Also, er hatte sehr, sehr viele Aktionen mit gegnerischen Fans. Das hat ja. man eigentlich am meisten mitbekommen. Sonst nicht fürs Team of the Year geeignet. Oya Sabal als nächstes Oya Sabal also ich weiß nicht wie der hier reingelandet ist <lacht> äh, aber okay soll er hier sein soll ihn irgendwer nehmen aber ich nicht das glaube ich immer noch ist das ist doch noch 23 oder 24 das ist immer noch sehr sehr jung ja das wird schwierig es <lacht> wird sehr schwierig also die nächsten drei sind sehr strittig und ich werde sie beide äh, alle drei noch in der Wertung lassen bis auf einen gewissen Herrn Lionel Messi den stellst du? Gar nicht. Okay. Meiner Meinung nach hat er einfach nicht so eine geile Saison gespielt, um auf den rechten Flügel Mohamed Salah zu überbieten. Mhm, mh. verstehe ich, verstehe ja. ich. Dazu werde ich am Ende noch was sagen. Wir gehen schon mal weiter. Ich muss sagen, Mbappé gehört für mich fast rein, weil er einfach auf dem Cover von FIFA ist. Deswegen denke ich, dass er reinkommt, egal was passiert. Bleibt bei mir noch in der Wertung drin. Lautaro. Lautaro äh, hat eine lange Zeit ohne Tor gehabt und ist als Stürmer, deswegen nein. Lukaku, ein genialer Mann. Vorne ganz selbstbewusst und stark. Bei Inter, die brutalste Maschine, bei Chelsea. Äh, selten gesehen und äh, hat aber trotzdem seine Bo Tore dazu beigetragen. Und ungern also gesehen. Umstritten. Ja, weil da, da sind ja noch Vorfälle passiert. Ich finde, der gehört da nicht ganz rein. Also ich hätte, wenn er bei Inter weiter gespielt hätte, dann wäre es kompletten Kandidat gewesen, das, ja. aber ne. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Kandidaten, Nein, der hat den, <lacht> super den super Tor. genialen ja. Spieler dem nichts gegönnt wird irgendwie. Robert Lewandowski, einer der besten Torschützen der Welt, meiner Meinung nach. Mhm. Also äh, ist noch drin, aber wird spannend. Lewandowski kommt bei mir rein, weil, ja, ja. ich muss es so sagen, also eigentlich, ich, ich muss so sagen, vor ein paar Jahren, weil ich, ich war eigentlich nicht so Lewandowski-Fan. Ich bin es eigentlich immer noch nicht. Aber was der, seit Jahre? Man hat vor drei Jahren gesagt, ja wie lange kann er dieses Top-Niveau noch halten. Er macht jedes Jahr einen neuen Rekord. Und das muss belohnt werden mit einem Team of the Year. Mindestens 97er-Karte, wenn nicht 98. Der hätte den Ballon d'Or gewinnen müssen. Harry Kane? Nein. Direkt der überspringen? Ist, äh, nein. Der, in senior, Immobile, M geil, aber sonst in der Liga... Nicht so genial, wie sie mal waren. Insignia besser als Immobile, aber beide nicht, nicht gut weiß. genug. Ehrlich, Brot, Alon, meine Damen und Herren. Ah, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Also, ich werde ihn nicht ausschließen aber okay. ich stelle ihn noch nicht fix rein. Ist, ist gut, ist gut. Jack Realish, meiner Meinung nach der überteuertste Mensch des Lebens. <lacht> ja, ManCity hat das Geld, sollen sie machen, aber ist irgendwie nicht so geil. Der, der, also, dass er auch, nein, der, der darf da eigentlich auch, was hat denn der Gutes getan? Also da war ja Sterling EM. noch besser. EM. <lacht> ja. ja, okay, okay. Der Moreno, eine sympathische und geile Person, aber es reicht halt in dieser stürmer äh, karriere eher nicht. <lacht> in die dieser die Stürmerkarriere, ja. Weil so große und breite Konkurrenz ist. Vielleicht wenn er nochmal zu einem Top-Club wechselt, aber bei Villarreal wird das nichts. Eher nichts, ja. Jonathan David. Ja. äh... Geile Karte, geiler Spieler, aber nicht fürs Team auf dem. Ja, ganz genau. Also vor allem nicht mit Lil. Cristiano Ronaldo. Meiner Meinung ein cooler Spieler. Okay. Okay. Aber dieses Jahr reicht's glaube ich, nicht fürs Team of the Year. Bei mir zumindest nicht. Ich würde sagen, es wird ja den zwölften Mann geben. Und bei mir ist das Problem: ich habe drei Kandidaten, wo ich nicht weiß, ob ich sie als zwölften Mann oder ins Team, Team oder komplett rausmache. Und da Cristiano Ronaldo. Ich finde dieses Jahr, er hat eigentlich auch gut gespielt bei Manchester ja, United. Und Torschützenkönig bei der EM und bei Juve, darf man nicht unterschätzen. Stimmt. Deswegen, ich lasse ihn noch drin. Wir schauen aber mal weiter. Frederico. Geiler Mann, cooler Typ. Perfekt bei der EM, aufgeblüht. Bei Juve jetzt auch gut gespielt, aber bei dieser Konkurrenz einfach... Äh, Noch nicht gut, gut so. genug. Ja. Karin Benzema. Da eindeutig. bei mir unten, da, da fehlt ein Stück der Karte. Ja, ist ja gar Also meiner Meinung nach eindeutig der beste Einzelperformer dieser Saison und das äh, okay. verdient. Und der kommt meiner Meinung nach einfach ins Team of the Year. Und da kommen wir eben schon zu meinem zweiten Kandidaten, den ich nicht weiß, wo ich ihn hinsetzen soll. Ist sehr gut. Also, wir faziten da nochmal. Du hast bis jetzt, hast jetzt Benzema auf die Stürmerposition gemacht. Ganz genau. Und Salah rechts. Ich habe bis jetzt Lewandowski auf der Stürmerposition ja. und ich habe ein sehr emotional schmerzhaftes Fußballherz. Deswegen kann ja. ich nicht zulassen, dass Lionel, Andres, Messi und Cristiano Ronaldo dos Santos Averos nicht im Team of the Year sind. Deswegen muss, nicht weil ich ihn gut genug fand in dieser Saison, sondern weil er den Ballon d'Or gewonnen hat, muss Messi leider rein und okay. verdrängt, verdrängt Salah von dieser Position. Und jetzt habe ich ein Riesenproblem. Denn ich habe zwei Positionen offen, und auf diesen zwei Positionen müssen Mohamed Salah, Kilian Mbappé, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo rein. Und ich muss jetzt sagen, weil ich Lewandowski im Sturm habe, sonst hätte ich Benzema genommen, weil Cristiano war einfach so vom ganzen Feeling war einzeln nicht so stark wie Benzema. Da ich aber Lewandowski habe, sage ich, entweder Mbappé oder Salah müssen einfach drin sein. Und ich muss einfach Cristiano Ronaldo als 12. Mann aufbieten. Und ich bin mir jetzt sehr, sehr unsicher, was ich jetzt tue. Auf der linken Flügelposition. Weil da Benzema leider nicht hingehört. Ein Rennen aus Mbappé und Salah. Mbappé passt besser dahin. Und deswegen nehme ich Kylian Mbappé. Und es tut mir extrem leid für Mohamed Salah. Aber ich muss sagen... Mohamed Salah hat es immer verdient, in jeder Special Card dabei zu sein. Und deswegen, er kann auch dann im Team of the Season wiederkommen. Er hat auch, also eigentlich ist er erst seit dieser Saison wieder richtig gut. Und Mbappé, ich habe seine Videos gesehen, seine Highlights, das ist unglaublich, wie das spielt. Und deswegen muss ich sagen, das ist mein endgültiges Team of the Year. Ich habe Robert Lewandowski, ah. Kylian Mbappé oder... Den lieben und coolen Neymar Junior. Neymar um, hätte ich ins Mittelfeld getan, wenn das ging. Laut von den coolsten Menschen und von dem, der es eigentlich am meisten verdient hat, muss so mit Robert Lewandowski rein. Finde ich gut. Und das ist es. Ich habe es abgegeben. Okay. Zwölfter Mann bei dir. Ich werde, weil ich lustig bin und es cool finde, mit dem lieben ehrlich. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Aber es gibt diese Saison viel zu viele gute Spieler. Jetzt habe ich dem Kollegen versprochen, dass ich mit dem Apex spiele und deswegen schauen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Stimme ist abgegeben. Es tut mir leid, dass ich Messi reinmachen musste. Aber er hat halt den Ballon d'Or gewonnen. Was soll ich denn tun? Das ist einfach realistisch. Schade. Deswegen gebe ich die letzten Schlussworte für meinen Beitrag dieses Video ab. Folgt mir auf Insta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen so übertriebener Podcast-Stimmung. Einfach nicht so ASMR-mäßig, sondern wirklich Meinung gesagt. Gut, emotional gekämpft. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich tolle Woche. Bis zum nächsten Mal.